Dreckseuche ist das Dreckszeug? ist das Dreckszeug, ist das Dreckseuche, ist das Dreckszeug, Dreckszeug, Drecks, Servus mal bei not another option. Eigentlich so gut wie bei jeder Droge, die neu auf den Markt kommt oder irgendwie neu in die Medien äh, erwähnt werden, wird gesagt, beim ersten Mal konsumieren wird man sofort abhängig. Und je härter die Droge ist, umso eindringlicher ist die Warnung. Das Problem ist, natürlich ist es nicht so, dass es gleich beim allerersten Mal abhängig macht. Man könnte es schaffen, sofort das bleiben zu lassen. Nur wenn du jemanden trägst, der Drogenerfahrung hat, ich denke, also mehr Drogenerfahrung hat, und sagen wir mal, jemand, der ähm, Crystal nimmt, ja? und du fragst den, und der ist schon echt hardcore abhängig, dann würde der sagen, ja klar beim ersten Mal. Weil der ist ja abhängig. Straight durch. So würde ich tatsächlich sagen, ja, Kokain macht beim ersten Mal Konsum abhängig. Aber nur wenn das zulässt. Das ist bei jeder Substanz so. Jede braucht etwas länger oder, oder kürzer, um einen an sich zu wenden. Ich fange jetzt mal bei ähm, dem Offensichtlichsten an und was wirklich sehr hart ist, das ist Nikotin, Weil die Leute, die früher Zigaretten geraucht haben, und jeder der aufgehört hat, wird es zugeben und auch sagen, dass es nicht geschmeckt hat. Die Wirkung von der ersten Zigarette ist, dass es einem schwindlig wird. Und ein bisschen schlecht. Aber ab da ist sofort das kleine München, das dich äh, dazu zwingt, das nochmal zu machen. Und schon bei der dritten Zigarette ist das vorbei. Und ab da war bei uns früher so immer das, Ohr, der ist Erwachsene, der lernt, will nicht, wenn Dieses Blödsinn. Das hat nichts mit Erwachsensein zu tun. Ja, sondern einfach mit der Sucht und äh, abhängig sein. Nikotin ist total, ja, richtig krass. Und genauso schnell ist das bei Crack zum Beispiel. Wenn du da einmal ziehst, dann ist das wie ein Orgasmus vom Glücksgefühl her. Ganz schneller rush, das ist ganz schnell da und, und boah, voll, der Kopf explodiert von der Gedanken, wenn die, diese Dosierung richtig ist. Dann ist das richtig ein geiles Gefühl. Nur es hält nicht lange an, hey. vielleicht so eine Minute, eine Viertelstunde, und dann kommt der Upturn. Das heißt, du fühlst dich überhaupt nicht mehr gut, sondern richtig schlecht. Und da wo gerade auch das warme Glücksgefühl war, ist es plötzlich so kalt und kühl und abturnend und schlecht Laune machend. Und dann ist da noch etwas. Das gleiche wie bei dem Nikotin auch. Dasselbe Viech die ihr nach mehr, nach mehr von diesem Belohnungsding. Und eine zweite Pfeife würdest du vielleicht noch schaffen, danach wieder aufzuhören. Aber das ist schon sehr, sehr hart und sehr schwer. Aber nach der dritten ist es vorbei. Also bei mir war es zumindest so. Es kann schon sein, dass es Menschen gibt, die so viel Geld haben, dass sie halt so lange konsumieren können, dass sie es vielleicht selber schaffen. Irgendwann mal wieder äh, rechtzeitig die Bremse zu, zu tätigen, bei mir musste es tatsächlich äh, die Haft sag ich schon fast. Ja. Ich habe zwar Kurse gekriegt, weil ich wollte noch mehr Schulden aufbauen. Hey, ich habe das, was ich hatte, das musste verkaufen, damit ich meine Schulden abzahlen können. Das war in den 90er Jahre, bevor ich verhaftet worden bin, aber das war halt eine krasse Nummer, weißt du? Also Crack ist wirklich, Finger weg davon. Was schleichender ist, das ist Heroin. Heroin gibt da ein warmes Gefühl am Anfang, wenn du nicht spritzt oder raustest oder schnupfst, da gibt es da ein angenehmes warmes Gefühl. Und wenn es jetzt nicht so extrem hoch dosiert ist, dann hast du auch noch eine äh, meistens aufputschende Wirkung auch noch mit dazu und du hast kein Hunger. Äh, Im Gegenteil, solltest du was gegessen haben, und dann brichst du das vermutlich. Weil der Magen rebelliert, der macht zu, der geht gar nichts mehr, der Darm auf, der bewegt sich so nichts mehr. Du kannst auch nicht pinkeln, der Schießmuskel, der macht zu, der geht gar nichts. Äh, Gerade beim ersten Mal oder beim zweiten Mal ist das besonders heftig. Aber gleichzeitig hast du auch im Melodungszentrum wieder dieses Wusch, weißt du, dieses geile Gefühl. Nur ist es, würde ich sagen, bei Heroin eher so wie nach einem Orgasmus. Äh, ja, wenn es um sexuellen Orgasmus heißt, danach. Dieses ruhige Gefühl, das fühlt. so ungefähr ist es dann bei den Adrenalin. Aber du glaubst halt nicht, wie der Abteil davon ist. Ja. Ich habe euch hier den Zug schon geschrieben, da ist richtig Horror. Da ist wirklich ganz krass, da, Ich treib dir diese Gier um, die dich auch beim Kokain oder beim Nikotin umtreibt. Das richtige Gier, ganz krass. Ich möchte noch mehr davon. Und äh, dazu kommt aber auch, dass du Schmerzen hast. In den Ellbogen, in den Knien, in den Beinen, in den Schindern, in den Beinen. Das ganze Skelett tut da weh. Du ähm, schiebst Optik ein bisschen, weil du riesige Kokülen hast. Der ist kalt, du frierst, aber gleichzeitig schwitzt du. Dann äh, hast du Dumpf, alles was drin ist, kommt raus. Von vorne und von hinten. Ähm, das stimmt alles wie es der Schweiß stinkt doch ganz brutal. Also es ist ganz ein anderer Geruch als normal. Es stinkt richtig bestialisch. Äh, ja. Und da, es dauert drei Tage. Aber die Gier, die bleibt da. Ja. Also, ich hätte gerne mal wieder so ein geiles Gefühl. Das bleibt da ja im Kopf drin. Deswegen würde ich schon sagen, ja, auch Heroin macht beim ersten Mal abhängig. Wenn du eine schwache Persönlichkeit hast. Das liegt nicht an dir selbst, ob du weitermachst oder ob du aufhörst, aber ich gehe davon aus, wenn ich mir die Szene so anschaue, dass die meisten, die abstürzen, die Schwächeren sind von uns. Diejenigen, die, die nach Geborgenheit ziehen nach Umarmung, nach Nettigkeiten und die Welt ist nun mal eine harte Welt und viele packen das halt nicht. die betäuben sich halt damit die Atem drauf. Andere, die probieren es vielleicht einmal und dann erstmal kotzen die schon und wollen sie es nie wieder sehen und das ist auch gut so. Ja, wenn es ihnen dann doch gefällt, dann ist es halt euch das Problem, weil das zweite, dritte mal, das verschärft das ganze wieder. Selber ja. Same bei Ecstasy. Mhm. Denn einmal dieses Glücksgefühl, dieses hammerkrasse Glücksgefühl die wir gehabt haben und wissen wenn ich empfehlen kann, kann ich dieses Glücksgefühl haben, klar nimmt mir das wieder. Das ist etwas, äh, was bei mir mal tatsächlich abhängig machen kann oder richtig machen kann, so richtig nach mehr, weil es halt so geil ist. Äh. Das Problem am Ecstasy ist halt nicht dieses äh, geile Film, sondern dass halt Leute gierig sind und nicht genug kriegen davon. Die Ding nach tagelang, wochenlang sind sie drauf, macht mir so etwas kaputt im Kopf, vor allem ich noch sehr in schon 18, 19 da ja, ist es halt schon gang und geht, es, wie smart das anzupfeifen, wie er damit vernünftig umgeht, denke ich mal, äh, kann da schon mal paar feiern, mit einer Pille, die halt und zu zweit vielleicht, oder so, oder keine Ahnung, weder eine geht mit einem Moralapostel vorbeut. Ja, aber das ist halt auch so eine Sache, weißt du? Also künstliches was das muss man einfach wissen, das ist nicht echt, und, ähm, man neigt da dazu, Dinge zu erzählen, die man eigentlich für sich behalten würde, ganz innen drin und man muss immer überlegen, mit wem er das nimmt. Wenn man halt Leuten dann geneigt ist, Dinge zu erzählen, die man ihnen eigentlich nicht sagen würde. Auch verletzten Sachen, wenn die man irgendwie verletzt, ist ja nicht so wichtig. Ne? Auch der andere ist nicht drauf. <lacht> Egal. Man muss so eine Erfahrung selber machen, wenn es schon meint, dann müsste es das machen. Aber wenn, dann, dann muss man auch wissen, dass jede Substanz zum allerersten Mal neben schon abhängig machen kann. Nicht jede macht das, weil nicht jeder auf alles anspringt. Wenn du zum Beispiel deinen Koks nimmst und das gefällt dir nicht, dann kommt die Gier, aber das gefällt dir ja nicht. Weißt du? Die Gier ist halt nur minimal. Interessiert dir nicht weiter. Du nimmst es einfach nicht mehr. Aber wenn dir das gefällt, dann nimmst du es noch einmal und noch einmal, das hält nur eine Viertelstunde oder so, oder wenn du die Nase schnuppst, und du mal das guckst, guckst du, Nase, du durch die Nase und das gefällt dir und du machst es öfter, dann äh, wirst du mit Sicherheit einen Gramm am Abend vernichten. Und <lacht> ich schwöre dir nach diesem Gramm, bist du nicht mehr her deiner Sinne, sondern du bist schon vollkommen fremdgesteuert und im Kopf. Das steuert dich dann schon, dass du dir bist und immer wieder nachlegen willst und äh, dir halt den Kopf dann zurechtkriegst und wie du dann das trotzdem alles schaffst, was du noch vor dir hast. Hm? Du hast ja am nicht viel vielleicht, oder, oder von uns auch erst so zwei Tagen, aber du hüpfst halt einfach was auf, dann bist du da auch wieder fit. Aber das ist ein Zweifelskreis, verstehst? Du kommst dann immer so einfach raus. Und umso mehr man sich glaube, selbst belügt. Umso mehr muss man sich drei ja einsam machen und alleine machen, weil das Zeug ist ja teuer. Und man will ja nicht die ganze Welt versorgen, also nimmt man allein. Das ist eine ego droge Und bis man sich versieht, hat man im Freundeskreis geändert, äh, verbläst Kohle wie Sauer, also Geld, haut es raus wie blöd und ähm, bildet sich auch einmal nicht größer, und also man ist der Größte. Das ist aber wirklich eine Einbildung, das ist ja nicht echt. Aber die vielen Leute, die diesen nehmen, die glauben das nicht, wenn man ihnen das dann sagt, weil diese so so sofort dauert. Und da wird es dann auch schon gefährlich, weil da äh, ist man meistens dann auch schon so auf einer Stufe, dass man irgendwas machen muss, um das Geld reinzubringen, weil es ja schon zu teuer ist. Meistens wird man dann oder hält oder die Einbrechen oder irgendwas in diese Richtung. Und dann bist du ja automatisch im Fokus in der Polizei. Früher oder später erwischen sie dich dann auch. Weißt du, aber dieser Gedanke der ist dann ja auch dauernd präsent. Das heißt, ein Winterköpfchen hast du die ganze Zeit, diesen Paranoia-Knopf. Und gepaart mit dem Adrenalin, das Körper eigentlich eh ausgeschüttet wird, wenn man dauernd auf Panik ist und Angst hat, dass man vielleicht erwischt wird, wenn man halt auch nicht mehr so gesund ausschaut. dann ist vielleicht schon blass, eingefallen im Gesicht, sehr schlank. Die Nase läuft dann dauernd. Dann kann das schon sein, dass man die Polizei einem vorbeifährt und in Bayern, ich hab sie oft an einem vorbei, auch in München, oder in Nürnberg, oder in Augsburg, für immer mehr Streifen vorbei, und dann hat man halt schon immer ein komisches Gefühl. Und dieses komische Gefühl, und geht ja nicht von alleine weg, und ich Koks hält es dann auch noch am Leben und füttert das Ganze, und schon hat man echt Angstzustände, die halt nicht mehr so ohne sind. Ja. Also, am besten auch die Finger weglassen, ja, vor allem, kommt jetzt kommt das am besten, ich lese das ja manchmal auch im Internet, in England ist es das so, dass die Polizei, wenn irgendwelches hochprozentiges auf dem Markt ist, das tatsächlich auch als Warnung rausgibt, und da haben irgendwas in 100% die Gucks geschrieben, dass natürlich Quatsch ist. Ja, hochprozentig glaube ich aufs Wort, und vielleicht auch doppelt so, so stark oder sowas. Das ist eh gefährlich. Wenn man es indiziert zum Beispiel, oder äh, ja, wenn man Spritzkaffee die Leute, das ist total gefährlich. Das sind zum Beispiel gewohnt ein Zehntel, immer ein Zehntel auf dem Löffel, die sind ja gierig, die denken doch nicht drüber nach. Da jedes Mal ein Zehntel auf dem Löffel geschmissen, oder halbes, oder ich weiß nicht wie viel das halt immer ist, so Messerspitzer halt. Und, und wenn das Messerspitzer plötzlich doppelt so stark ist, überlebt die das ja nicht, oder der. Es kann schon sein, dass dann äh, ein Hirnschlag oder ein Pferd stehen bleibt oder, oder also, die Menge kollabiert, plötzlich stehen bleibt, das ist, das ist wieder alles taub, der ganze Kopf wird taub, das Hirn wird taub, öfter. Also sehr hohe Dosierung habe ich ja schon mal ein Video gemacht, wie sich dann der Hall, also Ton anhört, der Hall. Ähm, das liegt wohl daran, dass wenn man Sauerstoff leider hat, dann beginnt man Echos zu hören. Ja. Also ich habe ein Video gesehen von einem Testpilot von der NASA, der hat er erzählt, wenn man zum sind wir so einen und in so einem Kreis fahren und das Gehirn dann ganz wenig Sauerstoff noch hat, hört man die Geräusche mit einem Hall. Und genau das ist das sehr Hall, den man hört, wenn man eine hohe Dosierung Kokain spritzt, oder wenn man einen, einen großen Hit beißt, also einen, Bass, einen großen Stein oder in und geraucht, dann wird man ja auch einen richtig heftigen Schäferer ab, wenn nicht schon eine Linie vorgeschädigt ist und blöd. Ja. Das kann dann nämlich auch passieren, das, obwohl ich mal mit äh, Franzi 50 Gramm wieder gemacht habe, in einer Nacht, an zwei nächten und zwei Tage Tage, also weil ich die durchgemacht habe, war das so, sie ist nach hause gefahren, ich habe auch schon nichts mehr gehabt, oder nur noch ganz ganz wenig und wollte ins Bett gehen her und habe eine Orange gegessen und die Säure von der Orange hat hinten in meinem, in meinem Rachen kurz abgelagert und noch einmal gelöst ja? und im Unterschlucken ist das nicht mal eingefahren. <lacht> da richtigen Kick und dann war ich wieder gierig und wollte wieder leider machen, weil ich gerade viel gebraucht gerade zum runterkommen, aber Peng, war der Kick daher und schon <lacht> war die Gier wieder da. Das ist furchtbar, Herr, ehrlich. Ich, ich habe da gar keine Lust gehabt, eigentlich so viel zu konsumieren, aber die Gier lässt einen nicht mehr aufhören. Das sind Finger weg von dem Scheißzeug her. Ja, nicht alles was Pulver ist, kannst du sagen, ist etwas, was sehr gefährlich ist wo man nie die Dosierung vorher weiß wie stark das das ist und es macht am Ende ja doch abhängig weißt. das ist immer sehr schleichend aber man gewöhnt sich ja schnell daran man kauft ja ein Gramm zum Beispiel ein Speed kaufst du ja ein Gramm und das Gramm musst du ja irgendwie auch verkonsumieren aber wenn das weg ist dann ist es weg <lacht> dann bist du aber auch mindestens da ist dann schon abhängig ist mehr deswegen ist es besser da auch die Güter davon zu lassen beim E-Teil, in Berlin gibt es ja bald Drug Checking. das finde ich richtig gut, da kann man das testen lassen und wenn man dann das vorhat, hat am Wochenende oder so, dann lässt man es rechtzeitig testen, damit man weiß was da wirklich drin ist und wie viel da drin ist und kann sich dann auch gezielt einnehmen und braucht dann keine Angst haben vor einer Überdosierung. Weil dann ist die Angstsache auch schon mal raus aus dem Ganzen. Das ist auch nicht schlecht, wenn man das schon mal vorher weiß. Bei NSD zum Beispiel wusste ich es gar nicht. Wie viel, dass ich zum Beispiel, von, von, wenn man das jetzt in flüssiger Form kriegen würde, oder in kristalliner Form, ich wusste nicht, wie viel, was ich nehmen müsste. Weil, wir die später früher ja auch blind genommen haben. Oder Mikros, oder wussten ja, sind stark, oder sind nicht so stark. oder also, wie viel, was da drin ist, keine Ahnung, was da wirklich drin ist, auch nicht. Von daher finde ich das super, dass man auch das testen lassen kann, und dann halt eben weiß, was man kriegt. Ja, und dann ist auch gezielt einnehmen kann. Das sind zum Beispiel Drogen, wo ich sagen würde, okay, das ist auch wieder Party-Droge, da kann man gleich drüber reden. Ob man dann nicht auch so ein, äh, vom äh, Abgabenstellen, ich denke mal, die Firma Merck oder Bayer, die hätten gar kein Problem, das herzustellen. Und dann hätten wir das in super reiner, äh, Qualität für Erwachsene zum Gleichnehmen oder sowas also in einem Club oder in der Apotheke gefunden <lacht> Das ist ja egal wie, ähm, nur halt weg vom Schwarzmarkt. Weil die richtig krassen Sachen wie Koks und Theroin, das wäre echt Crystal und Koks, wüsste ich nicht was man da als Alternative anbieten könnte. Vielleicht eine Amphetamine aus der Apotheke auch, so dass dieses Putschen klare im Kopf da ist dass man das besser bekämpfen kann. Ne? Vielleicht gibt es auch irgendwas auf Kokainbasis, basis was dieses übrigens äh, schöner verlängert und dann das Körperliche ein bisschen rausnimmt. Und wir äh, brauchen ja dringend mehr Therapien, für die Hardcore abhängigen Menschen, dass man denen auch helfen kann. Und bei der ganzen Rentendebatte zum Beispiel vergisst man ja auch die ganzen ex junkies und ich glaub's ja vielleicht in der Zeit, wo ich drauf war, das wird genial. Dass ich da irgendwie großartig viel gearbeitet habe, ich habe gearbeitet der Zeitung, aber glaubt sie, dass die ganze Geschenke, ist, die ich da so auf dem Weg kennengelernt habe, dass da einer großartig Rentenbeiträge gezahlt hat? Ich meine, das sind auch all manche davon, die keine Überdosis haben. Ja? Viele machen sich ja eine Überdosis Heroin, weil sie erst verzweifelt, weil sie verzweifelt sind. Die machen das, weil sie halt schon wieder nicht geschafft haben aufzuhören oder sowas und genau wissen, dass es hart ist und, und so weiter wird sie unweigerlich in der Gosse landen werden. Obdachlos. Das passiert, früher oder später, wenn man nicht rechtzeitig die Kurve kriegt. Die Angebote sind da, man muss sie nur annehmen. Ja. Ich weiß, die Therapie ist nicht so ohne. <lacht> Aber zumindest ist die Angebote erstmal entgiften und äh, unterstützen, weil die Therapieberater sprechen. Und man muss ja nicht äh, sofort auf Therapie rennen, aber schlecht wäre nicht, dass man sich das einmal gibt. Vor allem, wenn man, wenn man weiß, aus welchem Grund das man macht. Und wenn man sich die ganzen Leute so anhört. Da gibt es hier auf YouTube jemanden, der, ganz gute Videos hat. Ich habe ihn einfach frecherweise am Ende von diesem Video verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr da draufklickt und euch das mal anschaut. Denn sein so Kanal, der interviewt Leute auf der Straße. Und die meisten davon sind natürlich Junkies, Alkoholiker oder eben Crackheads. Ich würde noch mal ein paar Crystal-Leute <lacht> interessieren. Aber du siehst es den Menschen an und du hörst es aus ihren Geschichten raus. Die meisten nur oder hätten nur gebraucht damals, als das, was ihnen passiert ist, passiert das ist an und Wärme und Hilfe. Verstehst du? Die haben alle eine Auslösung, warum das sie dann da gemacht haben. Natürlich ist es einfach zu sagen, wenn ja, man hat es angeboten und falscher Umgang. Am Ende ist es der falsche Umgang, klar, wenn man die Leute kennt, aber man ist ja selber schuld, wenn man da bleibt weg und kann. Ja, sobald man ein Kennenlernen er ist draußen, muss man einen Kontakt abbrechen, wenn man klein bleiben will. Fertig. Ja, das lernt man auch, wenn man auf Therapie ist, leider. Und da muss man auch sehr hart sein, dann und lernt man auch halt, drin, härter zu werden. Janki sind meistens weiche Menschen. Die meisten von ihnen wollen einfach nur Harmonie haben. Und ja, es gibt ihnen das Heroin auch. Leider ist das Zeug aber immer so gestreckt mit irgendeinem anderen Scheißdreck, dass man halt auch irgendwelche anderen Tabletten meistens mit konsumiert, die halt auch Nebenwirkungen haben und wenn da welche dabei sind, die psychische Nebenwirkungen haben, ist das auch ein Problem. Die Leute wissen das ja nicht, dass sie sich das auch noch mit reinspritzen. Und wenn sie mal eine andere Quelle herkriegen, dann wirkt das Heroin zwar, aber die anderen Wirkstoffe sind nicht da und das muss man ja entziehen. Und das macht halt im Kopf auch irgendwelche Sachen kaputt, weißt du, es ist nicht gesund. Das ist halt schon ein Problem. Und die, glaube ich, die meisten könntest du erreichen, wenn du sagst, okay, ich gebe dir die und ich gebe dir das gleich für eine Woche mit. Da muss man halt mit ja auch immer wieder kontrollieren, und aber da muss er halt nicht jeden Tag zwei lang tanzen es ist ja ein Kind, zumindest mindestens zu zweimal antanzen, wenn du da so eingestellt bist auf das Zeug. Aber das Gute ist halt, dass du dann in irgendeinem reinen Raum sauber, dass Ärzte da sind, etc. pp. Aber ich finde halt das schon gut bei Leuten, die lang genug dabei sind, dass sie es das dann auch mitkönnen. Take home. Anderes Thema ist, ich komme bei diesem Thema leider auch immer sehr schlecht drauf, weil, damit ist halt einfach nicht zum Spaßen. Ja, es gibt nur wenige, die Opium rauchen können und genug Opium haben Das halt, äh, nicht großartig sein müssen. Aber wieder, äh, der draufkommt, der, der braucht immer gute, gutes Material und da es einfach irgendwann die Quellen und dann hast du ein Problem, da musst du einen Scheiß nehmen, das ist teuer und du brauchst viel davon und du machst immer, musst immer so nur einen Dreck mit dann konsumieren. Egal, welche Substanz einen einen Kopf kommt, egal <lacht> welches, was einem gefällt. Der Trieb, das immer wieder zu nehmen, ist dasselbe Trieb, wie der sexuelle Trieb. Ja? Wenn man im Alter ist, oder wenn man einen, mit jemandem Sex hat, dann ist das halt etwas, wenn man da, was so einem gefallen hat. Und genau dieser Antrieb, dieselbe Triebfeder ist bei dem Drogen auch immer wieder wenn es einem gefallen hat. Es ist also, wenn nicht gefällt oder nicht gefallen hat, dann, äh, yeah, shit happens, dann war es halt auch. mach das halt nicht nochmal. Okay, Leute, das war's dann für heute. Peace out. <TDs> Dakista, das ist das, das, das ein Und Finger weg von Drogen.